Also ich habe gerade eine Spontan-Demo angemeldet, wir hatten ja eigentlich schon vorgeplant eine Demo zu machen und das ist jetzt eigentlich nur so ein, so, ein, so ein Spaziergang, ein kurzer Spaziergang mit wenig Leuten, einfach nur um zu zeigen, so hey, Freiheit für Sylt, antikapitalistisch, dass man halt sagt, so hey, wir sind Geringverdiener, wir sind auch hier, wir sind auch da und wir beugen uns nicht in den Kapitalismus, weil der Kapitalismus ist das, was uns menschlich zerstört. Schürtet in die Demo ein! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Allein! Allein! Ja, denn wir Antifaschister, Antifaschister. euch die Wons haben Senza, <inaudible> <inaudible> avanti,